Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal ein paar Runden. Der Boden ist Lava zusammen mit meinen Zuschauern. Der Gewinner jeder Runde kriegt am Ende von mir und Craft ein paar Robux donated. Aber bevor ihr es vergesst, like das Video, abonniert meinen Kanal und viel Spaß! Wir versuchen jetzt alle zu kicken, außer dich und mich. Kick, nicht Lick, oh Gott. Kick, kann ich kann nicht schreiben. Kick, Non-Admins, please. Ich bin noch ja. nicht raus. Es hat funktioniert und oh, die Leute joinen oh. nach. Die Leute joinen nach. Ah. Serverless ist gleich voll. Ja, ich glaube, jetzt ist der Server glaube. voll, oder? Das können wir so machen. Die Sache ist, letzte Woche gab es ja richtig viele Bugs. Ich habe mich jetzt ein paar Tage hingesetzt, ein paar der Bugs gefixt, aber ich habe jetzt schon wieder den Überblick verloren, was alles gefixt ist und was nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich würde sagen, ja. Arena-Kampf. So, Arena-Kampf startet, die Lichter gehen aus. Und jetzt sind... Oh, ich bin auch. Oh, du bist auch dabei. Okay, Crafter, <lacht> du bist scheinbar nicht auf der äh, Bossliste. Ja, toll. Ja, dann ähm, viel Erfolg, Crafter. Ja, danke. <lacht> äh, wie schieße ich? Wie schieße ich, ja? hä? Ähm, du, du musst erst eine halbe Sekunde warten und dann gedrückt ah, halten. Das ist richtig ah, anstrengend. Okay, okay. Oh, die Leute sterben. Da oben haben wir jetzt ein Feed. Wer stirbt? Wenn jemand stirbt, dann sehen wir das. Leon ist gestorben. Oh, da wird heftig gekämpft da unten. Crafter, bist du noch am Leben? Ja. Okay. Niemand interessiert es nicht für mich. <lacht> sehr gut. Also, ich bin hier immer noch nicht mal am Verstecken. Ich schieße auf die Leute, aber niemand interessiert sich wirklich für mich. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Mal gucken, wer diese Runde gewinnt. Das wird jetzt erstmal eine kleine, entspannte Runde. Der Aufzug kommt runter da unten. Hi, 2234XD12. 2, 12 steht da, glaube ich. Aber mit einem Mutant Base T-Shirt, so wie es sich gehört. Ah, ich bin tot. Du bist ich tot. Crafter ist Orb gestorben. Noch acht wollen. Spieler sind verbleibend. Also dem, hier, hier stirbt man wirklich sehr schnell, weil das Schwert <lacht> ist ein One-Hit, wenn er es richtig trifft. Der Orb ist kein One-Hit, weil das fände ich ein bisschen overpowered. Der ist ein Two-Hit. Oh, Jojo Yo unterstrich -Yo YouTube ist richtig low. Ein Orb-Hit und er ist tot. Meine Assist ist gerade gestorben. Jojo schießt da runter auf die Leute. Mal gucken, wer überlebt. Oh, die fangen auf die hier. Wallhacks oh, oh. an. Oh, oh. Oh, nee. Und ich sag euch, ich habe hier eine kleine Überraschung noch reinprogrammiert in das Spiel. Affe mit Waffe ist gestorben, noch fünf Leute sind am Leben. Da unten laufen sie. Oh, teamen die beiden etwa. <lacht> ah? Nee, doch nicht. Sie ah. teamen nicht. Sie kämpfen gegeneinander. Warum nimmt er sein Schwert nicht raus? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er kein Schwert. <lacht> nee, es kann nicht sein, dass er kein Schwert hat. Das habe ich gefixt, dass man kein Schwert hat. Ah, Wars jetzt bekommt. hat er sein Schwert rausgenommen. Okay, Wallhacks äh, äh. sind aktiviert. Jetzt kann man alle Gegner sehen, die sich verstecken und... Hier hinten versteckt sich also jemand schon die ganze Zeit. Alles klar. Die Person mit dem super, super Happy Face. Dann mal schauen, ob du gewinnst. Um ehrlich zu sein, wenn man so ein Gesicht in Roblox hat, dann frage ich mich wirklich, ob man die Robux wirklich braucht. <lacht> aber vielleicht auch geschenkt bekommen, wer weiß. Ja, man weiß ja nie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall krass, wenn man mit so einem Gesicht rumläuft. Ich würde mir sowas niemals kaufen. Ich hatte sehr teure Sachen, aber jetzt will ich auch noch niemand sowas haben. Mhm. Lohnt sich wirklich nicht. Die Lava kommt, Leute. Die Lava kommt, das bedeutet, dass ihr langsam euch nach oben begeben müsst, weil sonst wird es heiß. Wie bedeutet? Lava? Die Lava kommt, du hast richtig verstanden. Okay, das ist neu. Ihr hört sie blubbern, oder? <lacht> uh, Und oh, der Boden, wird, wird oranger. Oh, es wird heiß hier unten in der Arena. Aber es gibt auch Leute, die trotzdem hier unten rumlaufen. Oh, das könnte oh, gefährlich oh, werden. ich wir auf den Aufzug. Die, uh, die Leute klettern hoch Okay Ist hier überhaupt noch irgendwer? Ich sehe den irgendwie. Ja, es sind noch vier Spieler verbleibend Ja, du hast die Wallhacks leider nicht an, weil du kein Boss bist Das ist schade Da sind drei Spieler, wo ist der vierte? Oh, äh, die mit Happy Face ist gerade äh, oh, gestorben Das war's dann wohl So, noch drei Spieler verbleibend Hier oben sind zwei Spieler, die wahrscheinlich teamen Er, er springt Und runter da hinten die letzte Person Mal schauen Wo ist die Lava? Sehe ich die nicht, oder? Äh, die Lava, die kommt sehr langsam Achso. Und ah, da ist sie. kommt die Lava. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn die Lava kommt, man stirbt nicht sofort, aber die Lava richtet schon gut Schaden an. Oh, ihr habt es gesehen bei mir. <lacht> okay, noch drei Spieler verbleibend. Roblox-Spieler, der hat mich getötet. Ich habe das Gefühl, diese Leute wollen es auch. Die wollen es oh, oh, darauf. Oh, jetzt kommen oh oh, oh, oh, oh, oh, einer ist gestorben. Okay, jetzt ist das, <lacht> jetzt ist das ein Fernkampf. Es gibt nämlich diese zwei Säulen, die miteinander verbunden sind. Theoretisch theoretisch könnte Roblox-Spieler 14.02 rüberspringen und in den Nahkampf gehen. Hatte dich gerade abgeschossen? Ja, er hat gerade auf mich geschossen. <lacht> oh! Tja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er abgeschossen wurde oder ob er mich abgeschossen hat, weil wer mich trifft, der stirbt. <lacht> okay, damit hat Tirolizzi gewonnen. GG, herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast überlebt die erste Runde in der neuen Arena. Mit weniger Bugs. Übrigens, GG an alle, die mitgekämpft haben. Vor allem an alle, die es in die Top 10 geschafft haben, weil das ist wirklich nicht einfach. Ich hab ihn. Oh, du hast ihn? Warte, wo ist er? Warte, äh, ich lauf bei mal mir. Tirolizzi hinterher. Ich hab ihn gefunden, aber seine höchste Donation sind 30 ES. Äh, Tirolizzi, möchtest du nicht ein bisschen mehr als 30 <lacht> Robux haben? Also, das, für so einen Arena-Kampf ist das ein bisschen wenig. Und da kann ich auch mal 30 Robux noch raufpacken hier. Also, ich kann gerne 30 ES <lacht> donaten, aber <nicht> so. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, yay. Yay, 30 Robux. <lacht> ja, 60, oder? Hi. Ja, 60. Ja, jetzt 60 Robux. Okay, du hast 60 Robux bekommen, ein bisschen wenig, aber schauen wir mal weiter. Dann habe ich noch ein paar kleine Bugs gefixt. Crafter natürlich auch die admin gegeben, damit er zugucken kann. Und Crafter hat nebenbei scheinbar einfach noch ein paar Leuten Robux gegeben. Hier Roblox-Spieler, der hat mich getötet. Der kriegt auch ein bisschen was. Der <lacht> hat mich getötet, der kriegt ein bisschen was. Oh, ein, ein Robux ist ein bisschen wenig. 20 bisschen viel dafür, dass man nicht gewonnen hat. Ich donate trotzdem die 20. Komm, machen wir einfach mal. Dafür hole ich mir, das der Gangster-Shirt. So, schön, so. Roblox-Spieler. Und falls ihr selbst ein paar äh... Robux übrig habt, dann wäre es natürlich auch cool, wenn ihr anderen Leuten donatet. Damit macht ihr ihnen eine Freude. Nicht jeder hat Robux. Oh, stand da gerade eine Fehlermeldung? Ähm, ja, machen wir nochmal. Ich glaube, da kam ein Fehler auf eben beim Kaufen. Donate, please. Don ah, jetzt wurde es gekauft. Alles klar, sehr sehr gut. Und die Lava kommt jetzt mit doppelter Geschwindigkeit. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich, Leute. So, da sind wir. Jetzt sind wir auch beide hier oben. Okay. <lacht> die ersten Leute sterben schon. oder oh, unten ist gerade ein Orb geflogen. Es gibt Leute, die sich verstecken, aber verstecken gibt es nicht mehr, weil die Wallhacks, die wurden schon längst aktiviert. Es sind noch zehn Spieler verbleibend. Drei Spieler dort. Drei Spieler dort. Oh, Warum die Lava eine... kommt jetzt. Äh. Okay, der eine hatte aber eine sehr interessante Taktik. Ja, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gerade gedacht hat. <lacht> Noch acht Spieler verbleibend und der Boden wird heißer, Leute. Hier unten oh, solltet ihr wirklich nicht mehr lange sein, oh, oh. weil die Lava hat doppelte Geschwindigkeit. Ganz schnell hoch, ganz schnell hoch, ganz schnell hoch. Sehr gut. Ja, mal gucken, ob du an denen da oben vorbeikommst. Hier oben wird episch gekämpft. Noch jemand ist gestorben. Über die Brücke rüber. Wer wird diese Säule für sich gewinnen? Oh, ja. Drei yo, Leute auf der Säule. Nur oh. noch zwei Leute auf der Säule. Nur noch eine Person auf der Säule. Und Grummel, Grummel ist hier unten auch ziemlich langsam. Hat er Internetprobleme? Ist am Handy? Oh, das wäre so mies. Es wäre auch so cool, wenn du gewinnen würdest, obwohl du lagst. Ich wäre echt gespannt. Hier ist immer noch eine Person, die sich hinter der Säule versteckt. Aber Bruder, daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Wenn die Lava kommt, dann ist es vorbei mit dir. Du musst eine hohe Position finden und kämpfen. Weil oh, die Lava Oh, die, die brennen tötet. jetzt hier. Oh, Oh, Und noch ich zwei Spieler getötet. Leben. Wer wird gewinnen? Ich sag euch, die Lava tötet alles. Ihr müsst euch auf den Kampf einlassen oder ihr werdet einfach so sterben. Rupplöcks Spieler lebt schon wieder. <lacht> okay, ihr seid sehr weit voneinander getrennt auf diesen Fernkampf. Oh, wenn ihr treffen solltet, wäre das natürlich das komplette Aus für den, der getroffen wird, weil dann wird man runtergekickt von der Säule. Oh, Aber das okay. ist sehr schwer auf die Distanz zu treffen. Ich habe den Orb eingestellt, dass man damit jetzt ein bisschen weiter schießen kann äh, mit weniger Problemen, aber es ist immer noch schwer zu treffen, ihr seht. Ich glaube, es geht nur um die Lava. Es geht gerade, um gerade nur Lava. um die Lava. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, an die absoluten Profis Diese Items, die normalerweise hängen Die schwimmen auf der Lava Ihr könnt euch, hier nicht äh, Diese Plattform Roblox ist, ist gerade asleep Aber das Ding Roblox -Spieler hier ist tot. Ja, ist tot. Oh, doch nicht, doch nicht oh, Nein, oh, nein oh, Roblox-Spieler, oh schafft das rauf, schafft das oh rauf Er hat es hier rauf oh. geschafft Als ob, okay, okay, okay Und jetzt oh ist Gott. es hier hinten knapp Aha. Das wird ein epischer Kampf Mit der Springtaktik, wie weit wirst du es schaffen Mit dieser Springtaktik und oh Du bist gestorben. Alles klar. Roblox-Spieler 1402 hat gewonnen. Durch die Lava. Aber den Trick, den ich euch zeigen wollte, war diese Plattform hier. Die schwimmen auf der Lava. Okay. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Roblox-Spieler 1402. Du hast gewonnen. Und wir setzen nicht, da Arena mal wieder zurück. So. Oh Gott. Ich <lacht> habe hier auch noch delapodiert. Hey, was ist ja, denn klar. das hier? Hier spawnen wir. Unter der Stelle gab es im Livestream leider ein Problem. Und zwar ein paar Roblox-Services waren down, weshalb ich manchen Spielern nicht donaten konnte. Aber ich habe später im Livestream noch einen Leuten donated, Was ihr auch in den kommenden Videos dann noch sehen werdet. Wo ist der Stand von Roblox-Spieler1402? Hier ist er und don't own a T-Shirt jetzt. Ihr könnt mir gerne spenden. Ich brauche das für mein Spiel. Ich will einen Bus-Simulator erstellen und kann mir dann Busse kaufen. Ich hoffe, du hast einen Game Pass erstellt, weil, wenn ja, dann musst du den jetzt hinzufügen. Ich gehe mal stark davon aus, weil er hat ja schon 159 Robux donated bekommen. Eben hatte das natürlich so, aber ich aber wahrscheinlich hat es nicht richtig geladen. Ja, wir warten mal, bis Roblox-Spieler 1402 seine Game Pass-ID hat. Oh, Digga, was ist das denn gut. für ein Skin? Acerael, guck mal, wie klein man sein kann. Einfach oh, turning Gott, red. Was? Guck dir das an, der ist Gott, so witzig. Acerael, zeig mir. Ja, ich bin ein Bär. Zeig mir deinen Stand, ich will dir donaten. Für den Skin will ich dir donaten. Komm. Oh, der ist ja wirklich klein. Ja, komm, wow. Ich wusste gar nicht, dass man so klein sein kann. Ich auch nicht, also wow. Okay, wir suchen nach deinem Stand. Alice Player, ja, das ist dein Stand. Dann donate ich dir dafür auf 60 Robux. Komm, du hast nicht gewonnen, aber für den Skin kriegst du von mir 60 Robux. Bitte sehr. Und viel Spaß mit den Robux. Jetzt gucken wir mal, ob Roblox Player hinzugefügt hat. Ja, hat er. 75 Robux kriegst du natürlich auch. Für den Sieg in der Arena, den hast du dir verdient. Das ist immer blöd, man kann halt nicht donaten, wenn jemand im Weg steht. Ja, Und wenn man zu oft <lacht> drauf spammt, der Kauf von Itemnamen namen ist fehlgeschlagen, da ein Problem aufgetreten ist. Oh, Nice, danke. Danke, Roblox. <lacht> ich wollte gerade auch schon sagen, hey. So, wir haben dann noch sehr lange versucht zu donaten. Es ging einfach nicht wegen diesem Roblox-Fehler. Am kompletten Ende des Livestreams habe ich ihn dann noch donatet. Ihr könnt euch den Livestream angucken oder das nächste Video abwarten. Aber jetzt rein in die nächste Runde. Jetzt sind die Wallhacks schon an, die ersten Leute sterben. Es sind nur noch 15 Leute, verbleibt jetzt schon. Okay, wenn ich jetzt hier rüber gehe, habe ich leider kein Feed mehr. Ich würde gerne so hier einfach weitermachen. Wir müssen vielleicht den FreeCam-Script äh, aktivieren. Die Lava kommt und Leute, da unten! Leute, da unten, oh. ihr müsst unbedingt hoch! Die Lava kommt mit dreifacher Geschwindigkeit. Also ihr schafft das nicht! Ihr schafft das nicht ja, mehr ich rechtzeitig! Auf, <lacht> ich oh Gott! Urox4 ist gestorben. Oh mein Gott, ich will sehen, ob er es nach oben schafft. Ich meine, oh Gott, oh, das hier, das oh hier ist das. So Rip, so Rip und ja, oh, mit der Spr oh. Sprungtaktik schafft er es mit dem Springen. Oh, oh. Gott, oh Gott oh okay, Gott, oh er hat sich noch gerettet mit halbem Leben. Noch einer, oh er ist gestorben von der Lava. Oh, oh, Bitte. oh. Da ja, unten sterben die Leute. Hier oben wird es natürlich gefährlich auf den Säulen. Es sind noch sieben Spieler verbleiben. Ben ist gestorben und aber niemand oh, hat bisher den Tipp angenommen. wie low ne? bist du denn? Jojo ist richtig low. Da kommt der nächste Kämpfer und Oh, hier an der Seite steht einer, aber... Oh, das, das könnte oh, ein Ding werden. Oh, wird, das, wird, das wird brenzlig. Schafft oh. schaff das es darüber. Vielleicht oh. schafft er es, wenn die Lava hoch genug ist, die Lava zu nehmen, um auf die Säule zu sprengen. Das ist wahrscheinlich seine Taktik. Oh Gott, oh Gott. Oh, er hat es oh. gerade noch so oh. geschafft. Er hat es gerade so geschafft. Noch vier jetzt, Spieler jetzt, am Leben. Oh, die zwei oh. sterben gleich. Hier hinten jemand auf einer dieser Plattformen. Hier hinten jemand auf einer... Oh, keiner Plattform. Oh, das wird... Das wird oh, hart. Oh. Doch, er hat es oh, auf den oh, Fahrstuhl oh, geschafft. Oh, oh. Okay, die du hinten hast auf den, den Fahrstuhl oh. drauf geschafft. Aber auch auf dem Fahrstuhl ist es heiß, Leute. Auch hier könnt ihr sterben und oh. er ist auch gestorben auf dem Fahrstuhl. Warte mal, Spy du hast eben gesagt, mhm. Spy, als sie hier hinten gekämpft haben, beide werden sterben. Und Spy, der da hinten auf keiner Plattform war, die ganze Zeit Lava-Damage bekommen hat, hat überlebt. Das ist krass. Also wirklich GG an Spy Gaming. Das also war krass. wow. Übrigens nochmal danke an die Donations. Nochmal die zweite Donation von 00 Yanni und die Donation von Breiwalker oder Walker. Das freut mich wirklich sehr. Komm, hierzu kriegst du einmal das Boss-Tool von mir. Oh, ich, stimmt, das kann man nicht droppen. Und danke an die Donation, die zweite Donation von, äh, So, Breiwalker. So, Unterstrich real Du bekommst jetzt natürlich von uns Robux. Lauf zu deinem Stand, wir kommen zu dir. Ich sag jetzt Arena zurücksetzen, bam. Ui. Und wir gucken mal, vielleicht finden wir den Stand schon. Er, sein Spitzname ist spy, sein normaler Name ist spy-gamer. Vielleicht hat er aber auch noch keinen geclaimed. Spygamingreal oh. hat noch nie Robux bekommen. Dann kriegst du jetzt seine ersten Robux von mir. Bitte, jetzt kein Bug. Oh nein. Äh, äh, warum kann ich sowas nicht finden? Kann es sein, dass Robux irgendwie RIP ist? Ach nee. Ich gehe mal auf die Ser äh, Plattform von denen. Ja, ja. Auch guck mal nach. Spygaming-real. Wir werden euch auf jeden Fall die Robux geben. Wir müssen halt nur einen Weg finden, wie? Im Notfall... Also es gibt jetzt einen Error. Im Notfall gehen wir auf eure Profile. Was? Es gibt jetzt einen Error. Toll! Yeah! Jetzt, wo wir Robux verschenken, gibt es Errors mit Robux verschenken. Danke, Roblox. Vielen lieben Dank dafür. Dann muss ich nicht so viel Robux ausgeben. Ich werde es natürlich trotzdem machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, schaut euch das gerne im nächsten Video an. Das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!